Hallo zusammen, ich bin Sina und das ist Noelle und wir stellen euch heute unseren Beruf. Wir sind beide Bekleidungsgestalterinnen im ersten Lehrjahr und wir nehmen euch ein mit. Viele denken, dass unser Beruf noch ist, aber wir können viel mehr. Zu unserem Beruf gehört auch der Kontakt mit Kunden und das Telefonabnehmen. Also, was mir am besten im Beruf gefällt, ist, dass ich ein Produkt von A bis Z machen kann und damit ich immer Freude macht. So, jetzt haben wir